So, oh, Let's Play Luigi's Menschen 3. Ja, im Ökohaus. Woohoo, ein absoluter Hass ich, ich hasse diese Etage. Was denn im, im letzten, beim letzten Mal passiert? Wir haben Luigi's keine getroffen. Die wir ist haben, geflogen. Ja, wir haben beinahe einen Aufzugknopf hier da war dann kam so ein Typ. der Luigi's keine Hat einen riesigen Baum runtergekantet und jetzt klettern wir diesen Baum hoch und jetzt gehen wir mal ab. Da ist er schon. Ja. Habe ich ja, Habe ich habe ich jetzt wirklich in, äh, in dieser katze hier einfach einfach diese Bucher Wow, gut. So, mach's genau, so, wie ich auch. genauso oh Das genau oh, so. Oh ich, ich. Das war knapp, ey. Aua! Ja, ist auch Ja. Und so soll ich es mir schwer machen. Erkläre mir das! Wir jetzt will, will ich keine möglichkeit mehr zurückzukommen wir kommen ja jetzt an das das ist ganz einfach folge mir hier durch Ha, einfach ich habe mich einfach aufgelöst okay. <lacht> hey, mal ich habe mich schon wieder einfach aufgelöst warum löse ich mich auf dann war da wohl ein Wasser oder so nein sonst würde ich das hören so stell du dich auf diese Seite und ich bleibe auf dieser hey, fertig 3, 2, 1. Au! No, no, no, no, no, no, no. Oh Mann! Oh, oh diese Schmach, ich hab'n. Ich habe mich so schwarz geärgert, als ich oben war. Drücke X, bitte. Ich geh hier hin und drücke X. Hm? Okay, ich oh Gott. Ja, der wird schlecht mal also, ja. oh, nee. ein power Nein. Also, Oh Jetzt kommt der schlimmste Boss aller Zeiten. Wir müssen versuchen, seine Piranha-Pflanze äh, darauf zu lenken, wenn er nämlich nach vorne schnappt. Ja. Na jetzt! Ah! Ah! Nimm das! Und das! Und das! Und das! Entschuldigung, wenn ich diese leichte Aggression habe. Ich hatte ziemlich viel Probleme mit dem Boss. <lacht> <Aua>. <lacht> oh mein Gott. Oh! Alter. oh ich Ich eine neue Pflanze geholt, ey! ist kaputt Nein. Das hasse ich so an diesem Boss. Deine Hitbox ist einfach so übelst mies gesetzt. Jetzt! Ich wir. ihn mir. Hé, hé! Hé, hé, hé, Und ich töte! Und ich wege. So, nimm das! An den Bart reingezogen. Ja. Ich kann sie Sänger jetzt loslassen? ist <lacht> ein schönen Baum! Ohne hol dir diesen verdammten Aufzugsknopf. Okay. Okay. Endlich. Oh, okay. Jo, oh. hey. Juhu. Cool. Können wir jetzt gehen? Ja. Oh.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 Scheiter was zwei Großjungs, -Sensor. das gibt es nicht. Ich hab da rein. Ich will den Ball mit so. nicht ich rein? wir gehen damit. Gibt es da nicht? Ja, so. oh. Knopf ein oh, yeah. ha, ha. Knopf. Ja, yeah. uh, okay. uh. okay. nicht schon wieder. Oh, yeah. Na ja, Gut. Auf zum Filmstudio. Das klingt nach Spaß. Ja. Ähm. Da weiß komisch am Backen. Mario. Mario. Mario Mario. Mario. Mario. Mario? Nein. Bist du Mario? Mario. Mario. Mario? Bist du Mario Mario? Nein, bist du Luigi Mario? Ja. Mario, wie Ja. Filmstudio! Eigentlich mal ein Zellheading, was für Leute wie uns passt. Ja. Oder oh, Helikopter. Er stürzt ab. Er ist abgestürzt. Ja. Eine Filmdose. Kann die so Filmdose? Ja ne? äh, Irgendwas Dose. Ich glaube ja. Nicht, ich glaub, ja. Oh. Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld ja, das müssen wir später machen. Du kommst nicht ran. Ich will aber. Sieh das an. Sieh mal, ja. siehst du dieses Bild hier. Ja. Das ist auch so Mario Strikers Charged. Oder hier dieses Bild. Ja, das ist der Sonic -Film. Das ist der Sonic der, <lacht> der hat bald noch kommt. Na? Ja. Hey, Little Mac. Little Mac. Hm. Nein! Nicht den Leben. Ja, ich hab nen Boxer schon gefunden. Okay, das ist ja wirklich ein Little Mac. Ich hab, ne, ich hab ne Idee, was wir damit machen können. Was denn? Bisschen Vandalismus geht immer. Sammel das Geld ein. Okay, schreibe mal kaputt. Den Nein, der Fernseher ist wichtig. Ich mach, kaputt. mach es nicht. Ich mach das nicht kaputt. Nein, jetzt kommen wir nicht mehr an den Handschuh. Jetzt kommen wir nicht mehr an den Max Handschuh. Okay, wir warten, eins, irgendwo kaputt machen kann. Ja. Was ist das denn hier für ein Bild? Hat Keine Ahnung, was es ist. Äh, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall König Buhu. Das kann man erkennen. Das ist der neue Sonic-Film hier. Ja. Oh, guck mal, da, das Damen schon wieder. Cool. wirklich aufgemacht. Nee. Das Fuß Fuß das kunst stehen, da nicht. Das ist hohe Kunst. Das kennen wir nicht. Ja. Kennst du das denn? Nein. Nicht? Okay. Ja, ich habe was aufgemacht. Ja. Wir noch was kaputt machen. Mal mal sehen. ich Ja, ja, genau <lacht> Ja, ja, genau, <lacht> Hmm. Ow. Oops. Ow. Eigentlich nicht oh! Ow. nicht Ja. You win. Hotel. Ich habe ein Juwelen für dich eingesammelt. Mich komm mal, an. komm mal zum Fernseher. Soll ich den Trick zeigen? Warte, was er ihn angemacht? Nur sie noch gerade angemacht. Ja. Geh mal zum Fernseher und drücke X. Oh. Ist das nicht schädlich für die Augen? Ach was. Na klar, wir gehen einfach da rein. <lacht> genau, wie ist das gerade passiert? Man, ich habe keine Ahnung, man. Aber jetzt ist geil, geil, meiner, wer ist Irving. Warum schmeckt das Ding da auf der linken Seite so Keine Ahnung. Party hart Immer noch. kann sich es nicht einfach immer weiter. Ja. Es partyt immer weiter. Das macht mich wahnsinnig. Hör auf damit. Das wie so eine lanze Boxhandschuhe. Ja. Hm. Hm? Oh, mal, mal wieder einen zuckerwatten schlüssel ja. einsetzen der sich auflöst nach der zeit ja. Ja. <lacht> lass den mann nicht stören und hier reingehen alle ja. oh, machen cool oh. okay, ich habe irgendwie als spaßwein ins dach geworfen Ja, mein Mitzo, parau. Nach dem Ich glaube, du drehst in die falsche Richtung. Ja, habe ich schon versucht. War einfach? Oh, das war da ist nicht gerade Ja. Und es kommt auf uns zu. Aha. Aha. Okay, da war ein bisschen creepy. Was da. Das war, war unheimlich. Uh da haben wir zum filmpreis kaputt gemacht ja, und? ja egal und ich zerstöre für mein leben preise deswegen habe ich auch den preis für die größte zerstörung bekommen Seht ihr? Macht Sinn, Leute, ne? ich bin ein meister der zerstörung und dagegen ist der gott der zerstörung ein nichts gegen mich ja. Alles hier. welche tragödie oh. welche grausames schicksal für mich morti den starregisseur wie konnte ich mein ein und alles nur verlieren ich, verstehe. ich stehe vor einem gewaltigen sterben was scherben sterben offen und das war es und das weil ich nutzlos bin absolut nutzlos Mon ami das er hat sogar den glanz dieses wunderschönen knopf oh. ähm, dem auch mag. Gib mal gibt mal er richtig nett wenn geben ist also, also oh, oh. Oh. mein schönes rotes megafon das magst du nur weilen ich will wieder alles kriegen, um mein alle über mein aller geliebtes mega wieder zu bekommen mhm. hm. ja. offensichtlich will, will der nichts böses muss den knopf wir sollten helfen. Ach oh Mann. Ja. Da war er jetzt auch King Kong. So ja. Gehmal, gehmal hin. Gehmal zu King Kong. Oh, oh. Was? Ja. Hey. <lacht> Dieses bis für. Ich hasse ihn so sehr. Ich mag den Hund er ist nett er versucht uns umzubringen <lacht> Versucht seinen Herzinfarkt sterben zu lassen habe ich so gefüllt jetzt ist er weg jetzt hast du ihn vergrault gut oh. Wir müssen hier erst noch, noch eine ganze Reihe von Sachen machen, bevor wir irgendwas machen können. Hallo! Ich bin im, Perl, ich bin im Film! Hallo! Oh. Hallo! Schön. Hallo ich, bin im, ich bin im Film! Hallo! Ich bin mir! Jetzt bin ich berühmt! Warum? Wie heißt der Film? Äh, die überlagerte Festung jetzt mit Mario. Was ist das? Ja genau! Genau! Das ist mein Film! habe ich selber gemacht! Ich bin berühmt! Vergesst Vergiss nicht den Film zu bewerten! in die nächste Szene musst du von einem Fall getroffen werden und sterben. Aber ich kann nicht sterben! <lacht> ja. ja, das ist dir bewusst, oder? Dass ich nicht sterben kann? Aha. Ja, wir, wir können die Szene noch nicht machen. Mann, weil wir, weil wir was anderes brauchen. Oh, cool. Hier. Hier, Schnitt. Oh, well. <lacht> Entschuldigung. Und wir können auch in den fernseher gehen, damit wir wieder, ha, wieder in den Hauptbereich kommen. Ja, wir können auch die Tür nehmen. Ich will aber nicht die Tür nehmen. Das ist langweilig. Ja. Also was er hier vorher weggeguckt Oh, Spielzeugautos. <lacht> <Okay. lacht> Ratten hier mitten am Filmset. Sowas geht ja gar nicht, ey. Nee, nee, nee, so geht das aber nicht, ne? Wie viele Minuten haben wir? 23, oder so. 23. Ja. Groß 23. Groß Hung. Und, und, und, und mal Ich habe auch so ein ding, ding. Ja. Ah. Ah, Warte, ich voll getroffen. Ja, du hast doch getroffen. bitte mal stehen bleiben oh, na noch Geld ah wach warum sagt man nicht gleich <lacht> würdest oh, du sagen aber aber du warst schon weg Spen Spen ja, ich rette dich ja. Ah, die Szene können wir auch noch nicht machen. Weil da ist das Megafon. Oui, sieh mal, wenn das nicht das Megafon ist, aber es steckt in Spinnweben fest. Und die machen einen ziemlich robusten Eindruck auf mich. Ja, wir brauchen etwas. Was meinst du? Was könnten wir brauchen? Weiß ich da nicht. Ich werde jetzt erstmal in die Flasche gehen. Und uns einen eine, eine grünen eine grüne Filmdose holen. Es geht nicht. auch mann Du solltest mal in den Film gucken. Aber den werden wir gleich brauchen. Na gut. Hallo, ich, bin im Film. ich bin wieder im Film. Ist das Toy Story? Nein, das ist, das ist leider sehr viel brutaler. Ich werde das nicht, ich werde das jetzt nicht aufmachen. Wir Können bestimmt an das Mega von herankommen, wenn du dich bin mit Feuer zusetzt? Würdest du bitte noch mal in den Film gucken? Da ist nicht irgendwie das jetzt sofort. Gekauft, also. ja, ja, los, machen spannend spannend. Wir können hier eh noch nichts machen. Mach was spannendes. Okay, du willst was Spannendes sehen? <lacht> ja. Nee? Na gut. Ich zeig dir was Spannendes! Na, oh, das hat denn ehrlich. Ja, eine Spinne. Ja, Spinnenwegen. Ja, ich hab's jetzt gemerkt. <lacht> Können wir jetzt bitte die Szene verlassen? Okay. Danke. Hast du den Fernseher schon aktiviert? glaube ja. ja, ja mal. Styropor, Styropor, nicht Steroide. Styropor. Genau, wie es mir gedacht habe. Styropor. Wieso kann ich nur? Also den einmal, wenn wir gleich brauchen. mal in den Fernseher. Ah. Oh. ein in die Matrix. Uh. Oh, hier, sieh das mal an. Das ist schön. Ich, ich helfe dir. Hm. Hey. Oh, hey. War noch nicht da. Versuch den Eisblock da einzusammeln. Ja, ich bin genau auf der falschen Seite. Nee, nee in den nee nee nee nee nee nee in den in den in Nochmal. Nochmal. Oh mir. Oh mir. den in den in wir müssen nur versuchen, das runterzukriegen. Nee. Hey. <lacht> oh. Hier oben ist nichts weiter. Ich möchte mal gucken. Ich möchte mal gucken. Wir sollten mal hier angehen. Schätze. Der äh, Kürbis, der Kürbis. Was sagen, was ist das eine Bowlingkugel. so mess mich. erscheinen nicht so. Hat sich jetzt gerade nur hier schwer? Oh, ah, ja. gesehen Ja. was ist denn was ist der natürliche feind einer Bowlingkugel? Der fuß Nein, der natürliche feind einer Bowlingkugel ist ein Ei. natürlich nee. Nee, ja äh? ja, der feind einer bodenkugel ist ein ei also ein ei kann eine bodenkugel erledigen ja klar da ja, gibt doch hin ja. hey. ich muss den fernseher machen weil die fernseher werden wir gleich brauchen auch Wie wäre es, wenn du mal in den Film reinschaust oder erstmal mal darunter guckst? Ja, das sind Quichendchen drin. Und jetzt schau mal in den Film. Hey, uh. Ja, du mal ins Wasser rein. Nee. Ich schaue. Ich warte jetzt einfach nur okay. Einfach weg. Das ist der Ring. So. Ja, ungefähr, ne? Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine großartige Idee. Idee. Erstmal musst du B drücken. Und auf in die Matrix. So. Wir müssen zu der Szene mit der Spinne zurück. Wieso denn? dem? Vertrau mir. Ja. Also. Ja, na, Dann musst du diesen diesen Behälter hier mitnehmen? Und jetzt geh wieder in die Matrix. Mhm. Aber kann ja so mitnehmen, alles klar. Ja. ja. Deswegen sind die Dinge, ja hier? Ja. Kommt denn auf so weit? Da rein tun? Ja, da reinwerfen. Dann möchte ich das da rein. Okay. Hey, up. Beim Kamera action. 42, 43, noch in 80. 665 Hat hat. Das ist Football. Ach, was? So, das gleiche. Football, Holen und Film ist das gleiche? <lacht> ja. Ich will, will jetzt nicht wissen, wie viele Leute uns jetzt dafür hassen. Sie sehen aber, Sie sehen aber sehr schön aus. Dankeschön. Äh, du kannst die Szene beenden. Wir haben alles. Okay. okay. Hier, nimm, nimm den behälter ich kann nämlich nicht durch die matrix gehen Boah. ich kann Boah. die matrix nicht auslösen Boah. und jetzt, jetzt müssen wir jetzt um kämpfen festung des metal mario master hm? <lacht> so lass den behälter los dankeschön Dann action Yay. Was? Oh, pass auf das Wasser auf. Da kann ich töten. Warum ja, die Outgala-Schauspieler? Was? Oh, wichtig sind Ich bin doch auch ein Schauspieler. Nein, du bist nur und nicht Ich bin kein Nebencharakter. Ich bin ich bin der Star hier dieses Films. Für Rohan. <lacht> Mit den Rohan, den Louis vielleicht denkst. Weiß nicht, welchen du meinst. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Äh George. Ach so. ja, aber den Rohan meine ich. Ich die wo ich so gar Was? da muss ich noch irgendwas machen ich habe einen, ich bin kurz <lacht> <lacht> Macht er ja nach? Hat nicht funktioniert. Alles klar. Schade. Okay, schnitt! Da bleibt so was von den Zellen. Ja. So. Ey, das Ding ist aber ja wieder ja Kannst du da auch ist ja im Weg. Geh du mal an dem Ding dran. An dem... Warte mal. Ich würde nur mal Film. Ja, da macht man kaputt damit. Ich glaube no. ja. Schießt nur hin, Mann. Man hat wie bist du jetzt Na, du kannst keine Leiter klettern. Ich kann keine Stahlleiter klettern, aber das ist ja eine Ranke. Ui! Also, Feuer holen so ja. Feuer. Hast du Feuer? Okay. Ja? Wir machen wir einen Schnitt. Ja. Gut. Und dann geht es im nächsten Fall weiter mit dem Film. Ja. Ich sag's euch, das würde in die Geschichte eingehen. Ja. Hey, du, wenn wenn ihr das nicht. In Film nicht mögt. Ja. Das Ihr werdet diesen Film mögen. Äh, du kannst die Fackel ruhig liegen lassen. Nee, ich, ich. Ich. Oh. Moment mal, ich spüre keinen Schmerz. Ich, ähm, ich empfinde keinen Schmerz. Ich... ich. ich. ich. ich. Heuer. Ah! Fackel. <lacht> Meine. Tschüss, bis dann. Und ciao.